Die Corona-Krise und ständig steigende Fallzahlen. Die Gesundheitsämter schaffen es jetzt schon nicht mehr, alle Meldungen von Verdachtsfällen und Infizierten zu verarbeiten. Um die langsamen Meldeprozesse zu beschleunigen, haben gut 100 Entwicklerinnen und Entwickler freiwillig ein ganzes Wochenende unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Ihr Ergebnis? Der Prototyp IMIS, das Infektionsmelde- und Informationssystem. Bei Verdacht auf eine Corona-Infektion tragen Ärzte die Daten des Patienten in e IMIS ein. Das Gesundheitsamt, welches automatisch über den Verdacht benachrichtigt wird, und der Arzt, können nun einen Corona-Test anordnen. Der Verdachtsfall erhält dann eine ID in Form eines QR-Code, über den er an der Teststelle erfasst werden kann. So müssen die persönlichen Daten nicht erneut abgefragt werden. An der Teststelle wird nur die Durchführung des Tests in IMIS vermerkt und die Probennummer mit dem Patienten verknüpft. Nach Auswertung des Tests gibt das Labor die Probennummer und das Ergebnis in IMIS ein. Weiterer Aufwand für den Test entfällt. Gesundheitsamt, Hausarzt und Patient werden automatisch über das Ergebnis informiert. Die Gesundheitsämter und das RKI können über einen sicheren Zugang in Echtzeit alle relevanten Daten abrufen und exportieren, um sie in bereits bestehende Workflows zu integrieren. IMIS hat das Potenzial, Gesundheitsämter, Ärzte und Labore erheblich zu entlasten. Dadurch haben sie dann mehr Zeit, um das Infektionsgeschehen zu bekämpfen. Für die weitere Umsetzung benötigen wir die Förderung der Bundesregierung. Hilf uns dabei, indem du dieses Video likest und teilst. So kannst auch du einen Beitrag im Kampf gegen Corona leisten. Wenn du mehr über unsere Arbeit erfahren willst, folge den Links in der Videobeschreibung.